GeoGebra ist also eine gratis App für geometrische Funktionen zu zeichnen. Sie ist frei verfügbar unter der Internetadresse geogebra.org. Die Software kann in viele verschiedene Sprachen benutzen. Heißt du auf Deutsch angeschaltet, einfach durch Klick auf einen anderen Spruch, zum Beispiel Französisch, Geht alles auf Französisch angewiesen. Ich schalte zurück auf Deutsch. Die Software gibt es viele verschiedene Variationen, als Grafikrechner, 3D-Rechner, Geometrie, GeoGebra Classic usw. so also weiter. All das Appen laufen online am Browser. Es besteht auch die Möglichkeit sie offline zu benutzen. Der das heißt, es kann ins Ruhflöten, ob sein Tablet am App Store oder am Google Play Store, oder ob der Computer, Microsoft Store oder als App für Mac. Sie läuft in allen Betriebssystemen. Ich benutze den hier Geometrie. Voilà. Bei der Geometrie teilt sich den e an zwei Teile, ob der Lenker Seite gesagt, in verschiedene Werkzeuge für Zeichnungen zu machen und ob der rechten Seite sind dann in dem Moment Zeichnungen Durch Klick auf mehr bei den Werkzeugen gehen dann mehr an oder nach mehr und klick auf weniger gesendere Männer. Die Werkzeuge sind immer in Kategorien angedehlt. Werkzeuge für zu editieren, für Konstruktionen zu machen, für zu moosen, für Linien zu ziehen, Gräser zu ziehen, und also weiter. Bei allen Werkzeugen wird es einen Hälftext der weiß, wen das soll benutzen. Zum Beispiel, wenn ich ein Feileck ich auf Werkzeug Feileck. An der Kanteine da kann ich tun, dass ich die einzelnen Eckpunkte gehen an und zum Schluss auf den ersten Punkt soll klicken. Ich probiere das mal aus. Ich will zum Beispiel ein Dreieck zeichnen. Also ich mit mein drei Punkten, da sind fertig. Da klicke ich auf den ersten Punkt Und mein Dreieck ist fertig. Ich kann nur die Einzelnen verreckeln, indem ich mit der Maustast Maustaste umklicken. Und dann den Punkt verreckeln. Die Figur bleibt immer ein im Dreieck. Hier ist der Befehl rückgängig, bei dem kann ich meine Last-Aktionen rückgängig machen. Oder Remake hier zurück durchersetzen. Hier bei dem Zahnrad-Symbol kann ich erstellen, ob ich achse will losse, ein Koordinatengitter will aufweisen und auch noch eine ich kann noch für die Geschäfte von den Punkten dem Vieleck oder von den Strecken zwischen den Punkten ändern, indem ich bei Objekten auswählen klicken. Und dann zum Beispiel den Vieleck und klicken. And so also soll man den gefällt gehen, zum Beispiel mit Gring. Und dann an mich fest Ich kann noch die Striche anderen oder Beschriftung aufweisen oder nicht aufweisen lassen. Ich kann auch das Objekt fixieren, dann ist es fest, ich kann nicht mehr verreckelt gehen. Zum Beispiel, wenn ich den Punkt rauswählen und dann Objekt fixieren, dann kann ich die Hauptpunkte noch verreckeln. aber der Punkt B lässt sich nicht verreckeln. Gesund so, mal rückgängig, kann ich alles rückgängig machen. Hier oben am Menü kann ich eine neue Datei öffnen. Da fängt schon mal den weißen Blatt an. Ich kann ein bestehend abmachen. Ich kann das durchspeichern, als Bild exportieren, teilen, rausdrücken. An die üblichen Funktionen.